Ja, schlägst du schon ein kleines. Hm. So, Tag Nummer 2. Ist da schon was? Seht ihr was? Ich sehe noch nichts. Ne? Na gut. Eine schöne Uratmosphäre scheint da schon mal drin zu sein. Aber riechen tut es ganz komisch. So, und die Vergleichspflänzchen. ist noch nichts aufgegangen. Na gut, am Tag 2 war das natürlich auch krass. Ne? Ja, jetzt ist der dritte Tag. Und seht ihr schon was? Hol, da ist schon was, ne? Und das ist der... Ziermais. Mhm. Ziermais Keimung 7 bis 14 Tage. Na gut, hier haben wir 3 Tage. Okay, der Vergleichsziermeis ist wo? Hier ist der Vergleichsziermeis, Da ist noch gar nichts drin. Ne? Mhm. Auch nicht, auch nicht. Also da funktioniert das im Direktvergleich. Einmal sind noch irgendwo was gekommen. Hm. Kann man jetzt schlecht sehen. Ne? Mal auspacken. Ja, mit so einer Voltzahl fahren wir übrigens. Ne? Also alles. Drei hat schon gekeimt nach drei Tagen. Ähm, wo war es gewesen? Da haben wir einen Namen. Das Bergbohnenkraut hier. Ja. Auf alle Fälle schön gekeimt aus dem Samen heraus. So, Bergbohnenkraut funktioniert. Das soll normalerweise erst uh, 20 bis 25 Tage brauchen zur keimung ha, haben wir es in drei tagen geschafft bei 6600 und ein paar volt Okay, ähm, das ist der ziermais da habe ich eigentlich drei samen eingepflanzt einer davon ist schon gekommen mal gucken ob die anderen zwei auch noch kommen wollen ja ziermais haben wir ja vorhin schon mal geguckt ne? 7 bis 14 tage und die gelbe tomate ist auch schon gekommen da haben wir sie Mhm. die eigentlich auch 8 bis 14 Tage braucht im Normalfall ne?